war anstrengend, aber hat sich doch gelohnt, oder? Toller Ausblick von hier oben. Heute möchte ich mit euch über einen Baumkletterer nachdenken aus der Bibel, den Zachäus, Er war reich, aber er war unbeliebt. Als Zöllner ein ganz unbeliebter Mensch in seiner Stadt. Aber er hatte von Jesus gehört. Jesus zog durchs Land und sollte nach Jericho kommen, in seine Stadt. Das musste er unbedingt sehen. Also ist er hin. Doch alles war voll Leute und Zachäus war klein. Und keiner wollte ihm Platz machen, hat er sich gedacht: Das ist mir alles egal. Ob ich jetzt peinlich rüberkomme, ob mich die Leute auslachen, ich muss Jesus sehen. Und er hat sich einen Baum gesucht und ist hochgeklettert. Und auf diesem Baum hat er gewartet, bis Jesus vorbeikam. Er wollte ihn nur sehen. Und da passierte das Besondere: Jesus blieb stehen. Und da kommen wir zu unserem Text aus dem Lukas. Und da beschreibt er, Jesus bleibt stehen und ruft, Zachäus, komm herunter, denn heute möchte ich zu dir kommen. Ja, was bist du bereit zu investieren, um heute Jesus zu begegnen?